Ich habe Warte, Warte, Zwei wir haben <nhay> ja ja wir haben ja ja haben ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja der ich würde jetzt ich zur heutigen Gemeinderatssitzung und Kollegen und die Zuhörer die begrüßen äh, na, äh, die Gemeinde und die Frau Vizebürgermeisterin Deyla, wer ist da? Hast Ja, da? Ja, Ja, Kommt die Frau Vizebürgermeisterin etwas zu spät und darf die neu so anzuprobende Gemeinderatsmitglied Cordula Eichbauer auch entschuldigt wegen Krankheit. Gute Festung. Gute so. Ich darf die Beschlussfähigkeit daher feststellen und darf sofort zum Bericht des Bürgermeisters kommen, den ich aufgrund der Tagesordnungspunkte recht kurz halten werde. darf äh, bekannt geben, dass wir einen äußerst erfolgreichen Ausflug in unsere Partnerschaft Inuk gehabt haben. Vorigen Wochenende der Gemeinde auch der Zorg an die Provinz Bürgermeisterin Thailand mit die Marktmusik und dort ein Instrument übergeben. Ich glaube, es war ein für alle lehrreiche Ausführung ist dort auch mitbekommen, was es das heißt, wenn Grenzkontrollen so in Serbien wieder aufgehört haben, aber zwei Stunden nicht vom Boden. Äh, also die, die EU zu schätzen gelernt. Dann noch stattgefunden, dank eines gedigen Wettergottes du einen Fußballclub Fußballgruppen, dem unser Verein 15 Uhr kommen, oder am Samstag, sondern am Sonntag dann auch der Betzenmarkt, der im Feuerwehr, der glaube ich auch wieder recht erfolgreich war, auch ein Beitrag zur Wiederverwertung das ist ein guter. Äh, dann, äh, kurzer, äh, genau, dann von Max Club, da war gefordert im Vorstand, da habe ich ein neues Schreiben, das möchte ich jetzt nur zeigen. Also das gebe ich dann durch. Wir haben jetzt genau von der Heimischen Bank und Übernahme der Alten, ich gebe das durch, damit jeder sich das jetzt anschauen kann, äh, die Bahnsteig, die wir beschlossen haben, unter Auflage dessen, dass das nachgereicht wird in der Form. Äh, ja, es wird zurzeit gebaut, wir haben alle gesehen, dass der Kreisverkehr funktionsfähig das heißt, äh, den kann man wieder benutzen, das bedeutet für alle, die jetzt von den, von den Anreinern, die geplagt waren, von den Umfahrungen, dass das eine große Entlastung ist und es ist seit äh, Montag auch geöffnet, die neue Zufahrt über die Volksbank zum neuen Park- und Breitparkplatz und von dort weiter äh, hinunter beim Bären-Proß voraus. Quasi eine jetzt anreinerfreundliche Umfahrungsmöglichkeit. Da bitte alle mitzuhelfen, dass man da das auch bekannt machen. Legal? Natürlich. Äh, da bitte ich alle mitzuhelfen, dass man das bekannt macht in der Bevölkerung, dass quasi diese Straße genutzt wird, wenn ich vom Hof oder zum Hof bin aus also dem Arbeitsgebiet und nicht mehr die. Flurgasse beziehungsweise noch illegalerweise die Eintrittsstraße zu verwenden. Äh, ja, jetzt kommt jetzt dann die Sanierung der Flurgasse als nächstes, damit die fertig ist, bevor die Eisenbahnkreuzung zur Führung gebaut wird. Es kommt begleitend dazu jetzt der Ausbau von Kreisverkehr Linkengasse hinein, die Anbietung und die Stützmauer für die Verbreiterung von Geh- und Radwegen entlang der B70 und ganz zum Schluss dann die Sanierung der Asphaltdecke der B70. Plan wäre, dass wir bis zum 8. November, wo es die Baufirma schon gesagt hat, dass es recht sportlich ist, fertig werden. Das heißt, dort wird die große Eröffnung von GKB gemeinsam mit Gemeinde sein, 8. November, 11 Uhr ist von der GKB vorgegeben. Ich bitte das auch so viel wie möglich teilnehmen, wir planen das auch bis in den Nachmittag hinein wirklich festlich zu begehen, da haben wir dann alle Baumaßnahmen zusammengefasst. Noch eine Neuigkeit, die ich jetzt von vorhin gehört habe. Es findet jetzt dann demnächst gleich einmal statt, die Asphaltierung des Radweges hinunter zum Kino, wobei der Teil der Straße noch geschottert bleibt, wegen den vielen Baufahrzeugen, die da noch wandern über die neue Asphaltdecke nicht hinmachen, solange bis Gardi und so weiter unten fertig ist. Das heißt, das wird dann im Anschluss statt aber sollte auch noch ein bzw. im Frühjahr, ganz früh im nächsten Jahres das stattfinden, dass auch die Straße nicht fertig wird. oder der Radweg der wird auf jeden Fall jetzt bald asphaltiert. Dann noch eine der wichtigsten Fragen, die vorigen Samstag am Sportplatz, aber davor schon im Bauausschuss aufgetreten sind. Und wir haben es, das für mich ganz wirklich an ein Wunder. Wir haben von der Wahrheit am 13. Hat, eine schriftliche Antwort bekommen, was unseren Sportplatz, was uns glaube ich allen und recht wichtig war, damit wir heute wirklich in, mit ruhigem gewissen mit uns mal endlich können. Und die nach Vorlesen vom Herrn Birnhuber Bernhardt. Bürgermeister 13 Die Änderungen einer Ausweisung im Flächenwidmungsplan hat keine Auswirkungen auf einen baurechtlichen Konsens. Das Steiermark-Geschraubungsgesetz 2010 enthält keine Regelung, die eine Untersagung einer dem Flächenwidmungsplan widersprechenden Nutzung zur Folge hätte. Eine derartige Bestimmung gab es einmal unter § 50 des ROG 1974. Sie wurde allerdings vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und nicht mehr neu gefasst damals es zur Ansicht gelangte, dass der Fremdvermittlungsplan nicht das geeignete Instrument für die Art komplexer Bewegung sei. Die Weiternutzung <lacht> des senklierten Sportplatzes wäre ein rechtlich gedeckt. Neue Baubewegungen können jedoch nur über Übereinstimmung mit der Angebote und erteilt werden. Das heißt für uns, so wie wir es hineingeschrieben haben in der Ausschreibung, die aufgrund der Vorgaben im Bauausschuss getätigt worden ist, dass wir quasi den Sportplatz weiter nutzen möchten, bis der neue Sportplatz. In, also fertig ist. Das ist also möglich, auch in der Flächenwidmungsplan zu äh, wohnen. Kann der Sportplatz in der jetzt Form weiter genutzt werden. Das war uns, glaube ich, allen recht wichtig und das haben wir jetzt auch schriftlich bestätigt. Ähm so viel zum Bericht des Bürgermeisters heute. Ich darf in die Fragestunde um Frage. Gibt es Fragen heute? Bitte? bitte schön. Fluggasse wird hier gebaut, renoviert, die Asphaltdecke. Und da wird die Bahn unterführend neu gebaut. Das ja. das zu dass zwei Wochen lang wir von der Breitsmitte abgeschnitten sind. Ja. Wie ist daran gedacht, dass die Schulkinder in Schul kommen, gefahrlos? es eine Möglichkeit? Es gibt, äh, es wird eine Zeit lang, das ist mit der GKB, äh, die GKB haben das es gibt eine Zeit lang, eine Möglichkeit, dass die Kinder drüber kommen, in der Zeit nämlich, wo die Bahnstrecke komplett gesperrt ist. Aber nur solange die, die Grabungsarbeiten, das wird die GKB noch vor Ort sagen und in der Zwischenzeit muss man leider mit den Kindern immer dumm fahren, beziehungsweise äh, der, der weitere Weg über die Einheitsstraße wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einmutzt. Darum Wir nicht. haben ja die Möglichkeit geschaffen, vor zwei Jahren die ja. Dieselkinderöffnung, dass die Kinder zum Dieselkinder runterkommen, unser so Taxi anrufen, das gibt es in ja, ja. und die kosten etwa die Einzelnummer. Wenn ist diese Möglichkeit ja. für die Schule auch möglich, also wenn ihr das Gustmobil unten bestellt, gesammelt, dann könnt ihr heute, wenn ihr spontan die Gemeinderatssitzung erweitern wollt, also ihr könnt das nicht auch lang bestimmen, könnten wir beschließen, dass wir die Kosten ebenfalls für diese Zeit fürs für das aber übernehmen. Die kommen, wobei, ja. ich aber Das ist natürlich ein super Vorschlag, wobei man natürlich jetzt sagen muss, die Organisation müsste von einem der Elternteile übernommen werden, weil ich weiß gar nicht, wer dort unbedingt schulpflichtige Kinder hätte, die in die Schule müssen und um welche Uhrzeit. Das kann man sicherlich herausfinden, weil die werden weiß, wo die Kinder wohnen. Aber wenn du also das unten bekannt machen könntest, dann, ja. dann könnte man das heute machen, nicht, wenn auch das bei der Erweiterung auf, dass man das als Punkt... Das letzten öffentlichen ja. Bericht dazu nehmen. Und das ganz allen recht Ja, die dann zur Abstimmung bringen. Gibt es denn das organisiert? Gibt es eine weitere Frage? Ja. Zum Kursmobilien hätte ich habe eine Frage, und zwar gibt es da schon nochmal konkrete Zahlen, wie das genutzt wird. Weil man hat jetzt eigentlich den ganzen Sommer nie ein Auto gesehen und ich habe. Wie ich nicht Auto fahren habe dürfen, machen eine Operation, wollte ich das selber nutzen ja. äh, Wollte ich vom Friseur heimfahren, um 11.30 Uhr, hat es geheißen, das geht nicht, weil um 11.40 Uhr fährt ein Autobus. Ich könnte von der Haltestelle Düll bis nach Hause gebracht werden, bis um 300 Meter. Ich weiß, äh, äh, das ist das Grund. Ja, das ist das Grundproblem, vor dem wir kämpfen. Das ja. ist genau das, wo wir beim Landesrat Langweiler dafür zuständig intervenieren und das Regionalmanagement uns in Aussicht gestellt hat, dass es dafür eine Lösung geben wird, die es zurzeit leider noch nicht gibt. Für uns alle ist klar, in diesen ganzen Konferenzen, wo alle Vertreter der Gemeinde sitzen, die das betreuen, dass sie sagen, das ist der Knackpunkt für die Funktionsfähigkeit von Busmobil, wenn diese Einschränkung, dass der innerörtliche Busverkehr oder überregionale Verkehr genutzt werden muss, äh, wenn ja, ich jetzt ist, ist, sage, schon ich fahre Minuten warten muss auf Bus, weil die ja, kann. ich kaum halten kann, das ist ja, äh, ja. auch vom äh, physikalischen Ambulatorium, ja. den <lacht> habe da gesagt, zuerst sind relativ viele gefahren, aber jetzt kommt überhaupt niemand mehr, weil die müssen auch wenn ein Autobus fährt vom Ambulatorium hinüber hatschen, zur Kreuzstraße zur stellen. und das kennen viele nicht, weil es sind sehr viele, die mit Krücken gehen, die wirklich äh, Wobei also für körperlich also eingeschränkte ja, ein Personen gibt es die Möglichkeit, das einmal im Gemeindeamt bestätigen zu lassen, dass der so ist und der darf dann auch von zu Hause abgeholt werden und gar nicht bei der nächsten Husten, gestellt wird. Für das gibt es eine Ausnahmeregelung. Also wenn man körperlich so eingeschränkt ist, dass man nicht gehen kann, dann gibt es eine Bestätigungsmöglichkeit. Aber die Zahlen ja. kann ich nur sagen, wenn wir bis zum nächsten, es, es kann jeder jederzeit... Ist dabei, auf Okay, dann wird es da, die Zahlen werden versandt werden von uns, also alle wieder. So wir sind halt in das so drei genutzten genutzt Gemeinden, also sehen wir es da von Triebock Wochen die meist genutzten mhm. Gemeinden. Ja, es, es, ist, es ist ja, Frau, Frau Holzhoppel hat mir gesagt, von Doppelbott hat auch jemand aufgefahren wollen zum Unimarkt, ja. äh, von, von der Haltestelle ja. bis zum Krankenhaus mit dem Gustmobil, vom Krankenhaus zur Kreisstraße <lacht> mit dem Autobus und von der Kreisstraße bis zum Unimarkt mit dem Gustmobil. Ja. Das ist genau, das das, yes. genau das Beispiel ja. sagen, was der Wahnsinn ist und was das ganze System im Moment operiert und auch in anderen ja. hoch äh, quasi schon versorgten Gemeinden, die an der Straße eine gute Busverbindung ins das Bus uninteressant machen und es ist in so viele Gemeinden jetzt in Diskussion. Ja. Dagegen kämpfen wir eh schon, ich war über Termin gehabt schon vor ein dreizehn Jahr beim Herrn Landesrat, und schauen wir mal das Regionalmanagement hat, wie gesagt, in Aussicht gestellt, dass das jetzt behoben wird, ja. dieser Missstand. Ich weiß weiterhin so, so, kostet so, die Gemeinde sehr viel Geld und das ja. kann es dann kaum jemand. Im Endeffekt was das muss man sagen, das ist das auch eine Sonderregel, weil wir haben, zahlen im Moment für das, das im Jahr nicht viel mehr, beziehungsweise sogar jetzt im Moment, die Nachförderung ist das gleiche, wie man damals für den Schulbus gezahlt haben. Und so hingehend wäre es natürlich auch wichtig, was du vorher gesagt hast. Deswegen nehmen wir das auf. Ah, gut. Gibt's auch. Gut, gibt es noch eine Frage? Status? Nuh? Status A Standort. Status Park im Reitparkplatz Schadendorf, was du das letzte Mal ich, mit dem Herrn Bauernsleiter diskutiert, kann ich dir jetzt im Moment nichts Neues sagen, wir haben mit der, mit der Grundstückseigentümerin einen Pachtvertrag, äh, aber wir dafür jetzt schon, oder? wann das zahlt immer, das ist auch eine gute Frage. kann ich da heute ehrlicherweise nicht äh, beantworten. Muss ich, da, muss ich das nächste Mal sagen, aber sage ich da im Anschluss irgendwann in den nächsten Tagen, weil ich noch nicht weiß, wie weit wir sind, weil mit der GKB und die Kloseverhandlungen gibt, was in den nächsten Tagen trotzdem wäre es sinnvoll, dass wir das, den Parkplatz heuer noch finalisieren könnten, um die Wintermonate zu nutzen. Das ist auch in meinem Interesse. Ich werde schauen, was wir machen. Es geht da um die Einschaltung. Noch eine Frage? Ja. Strauchschnitt? Ab vor, gibt es da schon etwas mit, mit Söding? Um also muss gibt Söding? Da ihr ja... Ja genau, das ist ein Geschichte vom Abfallwirtschaftsverband. Da sind wir jetzt nie verblieben. <lacht> ich so fast der, auf der auf Strausch auf auf auf zum AWV noch nicht abkommt, ne? Ja. Weil Söding hat auch spätestens nicht in äh, kam mit, mit der Kurve. Genau. So, das das war halt der letzte Status. Status. Genau. Aber es hat dann noch einmal eine Änderung und Nachgespräche mit der Firma UMS und es hat auch noch eine Sitzung gegeben, wo wir zwei Möglichkeiten angeboten haben, weil es schon viele mit Karten gibt. Aber ich werde es auch nach ausschicken, die Frage bitte, weil ich kann die jetzt aus also dem ja. Schnellwerk auch nicht beantworten. Gibt es noch eine Frage? Ja. Nochmal mit der Flurgasse, Die Flurgasse wird erstmal ausvergibt. Und die letzten paar Wochen war ja sehr viel verkehrt am Saarland, Straße, woher die, die, die Sperre da vorne. Wir kennen sicher die Bogen, die Menschen ansprechen und sagen, bitte fahr jetzt da hinten nochmal ein paar ab, die aus der Auswärtigen, die VO und so weiter kennzeichnen, weil wir die nicht erwischen, da waren doch einige unterwegs. Und du hast da geschrieben im letzten Epocheblatt, dass sie sehr viele an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten und die Flugasse ist doch sehr eng und wird doch von sehr vielen Fußstämmen, zu ich mal... Die Ganzen gibt es so wieder diese weniges